Unsere Region ist vielfältig und hat einiges zu bieten. Natur, Industrie, Stadt, ländlicher Raum. Aber Natur und Industrie wurden viel zu lange gegeneinander ausgespielt. Bringen wir die Erfolge, die der Mensch geschaffen hat, mit der Natur in Einklang. Denn die Grundlagen unseres Wohlstandes verändern sich. Das heißt aber nicht, dass wir auf alles verzichten müssen. Nehmen wir die Menschen mit, statt ihnen Regeln aufzuzeigen. Entwickeln wir gemeinsam die Ideen von morgen für den Weg zur Arbeit, zu Freunden, zur Familie. Sei es individuell mit dem Auto, auf dem Fahrrad oder im ÖPNV. Verbessern wir den ÖPNV. Denken wir alte Routen neu, bauen wir hier neue Strecken. Und wenn mal keine Haltestelle in der Nähe ist? Dann kannst du das Auto nehmen, um deinen Tag so zu führen, wie du es möchtest. Wir machen das nämlich klimaneutral durch synthetische Kraftstoffe. Das ist nachhaltige Mobilität. Egal mit welchem Antrieb, denn unsere Politik passt sich an, nicht den Menschen. Nicht durch Zwang, sondern durch frische Ideen, erreichen wir echten Fortschritt. Im Übrigen auch bei der Bildung, und das ist perfektes Timing, denn wir sind schon da. Wir brauchen wieder mehr Erfolgsgeschichten und das geht wiederum nur mit weltbester Bildung. Wir brauchen nicht nur die schönsten Schulgebäude, sondern auch die beste Ausstattung und zufriedene Lehrkräfte. Für alle Kinder, aus allen Elternhäusern, denn Bildung ist das beste Mittel für sozialen Aufstieg. Uns interessiert nicht, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Machen wir also das Spiel wieder fair und Erfolg, unabhängig vom Geldbeutel. Das schaffen wir aber nur gemeinsam. Ich bin Marcel Distel und kandidiere für euch für den Deutschen Bundestag.